So, ich komme noch mal zu einem weiteren Transferphänomen, was wir bisher noch nicht ähm, besprochen haben und das ist das Umlernen. Und beim Umlernen geht es im Prinzip um negative Transferwirkungen, nämlich dass eine bereits ausgeführte und gekonnte und automatisierte Bewegungstechnik verhindert, dass man eine bessere lernt. Dieses Umlernen kann bei unterschiedlichen Gelegenheiten stattfinden, zum Beispiel indem sich die Geräte verändert haben. Wenn also bessere neuere Geräte auf dem Markt sind, dann muss man die Technik da anpassen. Ein gutes Beispiel ist der Klappschlittschuh. Ähm, früher wurden beim Eisschnelllauf wurden nur normale Schlittschuhe verwendet, die fest an der Sohle befestigt waren. Und neuerdings, so neu ist es jetzt auch nicht mehr, ähm, laufen die Athletinnen und Athleten mit Klappschlittschuhen, ähm, wo die Schlittschuhe so ein bisschen wegklappen können von der Sohle, ähm, was den Antrieb noch ein bisschen erhöht. Das zweite ist natürlich, dass sich Techniken ähm, verbessern können ähm, und darauf komme ich jetzt einmal zu sprechen. Ähm, wir sehen hier links die vorherrschende Technik im Skispringen von vor, sagen wir mal vor 30, 40 Jahren, der sogenannte Parallelstil, wo versucht wurde, mit parallelen Schienen und einer möglichst großen Körperfläche ähm, den, die Schanze runterzufliegen. Ähm, und der heutzutage modernere V-Stil, der einen etwas höheren Auftrieb gewährleistet. Und was man sehen konnte war, dass mit der Einführung des V-Stils viele Athleten, die den Parallelstil beherrscht haben, dann nicht mehr mit der Weltspitze mithalten konnten. Und so eine neue Generation, die diesen V-Stil gut beherrscht hat, ihnen quasi davon geflogen ist. Das war aber nicht bei allen Athletinnen und Athleten so. Zum Beispiel Jens Weißflog wurde Olympiasieger in Nagano 1984 mit dem Parallelstil und zehn Jahre später 1994 mit dem V-Stil auch Olympiasieger in Sarajevo. Das heißt, einige haben es geschafft, einige haben es nicht geschafft, dieses, diesen Umlernprozess tatsächlich durchzuführen. Ähm, Wann spielt das Umlernen eine besonders große Rolle? Ähm, vor allem dann, wenn automatisierte Techniken verändert werden müssen, weil die sozusagen schon, ja, eingeschrieben sind in den Körper und ohne aufmerksame Kontrolle stabil ausgeführt werden. Ähm, und die Änderung der Technik verlangt dann eben, dass man sich wieder bewusst mit der Bewegung beschäftigt, dass man Aufmerksamkeit darauf richtet und dass dieses stabile Bewegungsmuster geändert werden muss, was typischerweise mit Leistungsverlusten einhergeht. Und das ist dann eben der negative Transfer. Und in dem Beispiel Skispringen haben wir also einen hohen positiven Transfer bei der Anfahrt, bei der Absprung und bei Landung, aber einen negativen Transfer in der Flugphase. Auswirkungen vom negativen Transfer können ganz unterschiedlich sein. Ähm, als ich so alt war wie ihr, ähm, gab es verschiedene Autos, die so Studenten und Studentinnen normalerweise ähm, gefahren sind. Da war zum einen der VW Käfer ähm, und zum anderen gab es den R4 ähm, und da war es so, dass bei dem R4 der Scheibenwischer und der Blinker genau auf der anderen Seite war wie beim Käfer. Und wenn man also lange Zeit Käfer gefahren ist und dann auf den R4 umgestiegen ist, hat man immer den Scheibenwischer angemacht, wenn man eigentlich blinken wollte, was total lästig war. Die Auswirkungen vom negativen Transfer hängen dann natürlich davon ab, wie stark die Auswirkungen dieses Fehlers sind. Also wenn ich ein Pilot bin und verwechsel die Landeklappen mit dem Schleudersitz, dann ist das natürlich ein extrem blöder Effekt. Während so beim Autofahren mit dem R4 und dem Käfer war es zwar unpraktisch, wenn man immer den Scheibenwischer angemacht hat, aber es war nicht so ganz tragisch. Und genauso ist es im Sport auch. Ähm, es gibt negative Transfers, die eine ganz hohe Auswirkung auf die sportlich zu erzielende Leistung haben. Und bei anderen ist das eher weniger oder gar nicht der Fall. Insofern kann man da nur schwer allgemeine Aussagen treffen, wie hoch der negative Transfer ist, wenn man da umlernen muss. Konsequenzen für das Bewegungslernen sind nämlich dann die folgenden, was wir ja schon in den vorigen Vorlesungen gehört haben, ist, dass Ausprobieren ganz wichtig ist, dass man Bewegungserfahrungen sammeln soll und dazu gehört natürlich eben auch Fehler machen. Wenn allerdings ein Fehler sehr häufig wiederholt wird, dann kann es dazu führen, dass sich dieser Fehler sozusagen in Gänsefüßchen einschleift und dass man diesen Fehler automatisiert. Und dieses Automatisieren des Fehlers ist dann nur sehr schwer wieder aufzuheben. Und insofern ist es also die Kompetenz einer Sportlehrkraft zu erkennen, wann ein Ausprobieren kein Entwicklungspotenzial mehr hat, weil man immer die gleichen Sachen ausprobiert, die dann vielleicht sogar fehlerhaft sind und wo dann zwingend die Lehrkraft eine Rückmeldung geben muss, um die Technik zu verbessern, weil man mit dem Ausprobieren nicht mehr weiterkommt. Das war's und damit bin ich...